Das wird außerhalb der Schulzeiten gemacht. Von den Schülern haben wir immer einen sehr guten Tenor. Sie freuen sich jedes Jahr auf die Aktion, fragen schon am Schulbeginn, die vierten Jahrgänge beginnen ja erst im Oktober, ob wir denn auch wieder mitmachen. Und äh, wir beschließen dann einfach, wir legen dann fest, sobald wir den Terminplan von Remax bekommen, wann die Häuser geliefert werden müssen, äh, wann wir das dann machen. Und es sind immer zwei Nachmittage, zwei freie Nachmittage der Schüler, die für die Arbeit investiert werden. Zuerst werden einmal Baupläne entworfen und dann werden die Häuser gebacken an einem Nachmittag und der zweite Nachmittag wird dann zum Verzieren verwendet, wo sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. Und das ist wirklich eine sehr lustige, ein sehr lustiger Nachmittag, den wir dann mit den Schülern verbringen. Die Häuser werden produziert, dann fotografieren wir sie, sie werden ins, im Internet hochgeladen, die genauen Maße der Häuser werden angegeben, dann was das für ein Häuschen sein sollte ob das jetzt ein Bauernhäuschen ist oder ein niedriger energiehaus und so weiter. Also, das wird von den Schülern alles selbst geschrieben und eine kleine Geschichte dazu formuliert. Dann wird ein Stadtgebot festgelegt und den Rest übernimmt eigentlich Remax dann mit der Versteigerung. Wir packen die Häuser in der Schule in Kartons ein. Die Firma Remax holt sie ab und transportiert sie zu den Verkaufsstellen. Und die Häuser können dann ersteigert werden im Internet über Remax.at. Ja, und wir hoffen natürlich jedes Jahr, dass wir einen hohen Erlös erzielen mit den Häusern, weil ja alles Licht ins Dunkel zugute kommt.